Dieses Video setzt die Kenntnisse der ganzen Bäser Mathematik voraus. Viel <lacht> Spaß. Siehe links unten. Also, aber wenn man jetzt hier die Matura schaffen will, ist auch eine Sache, dass man so die vorherige Ergebnisse, äh, Kenntnisse schon da hat. Schauen wir mal jetzt hier. Äh, das geht jetzt hier um die Funktionen allgemein und manche Begriffe in den Funktionen. In anderen Kapiteln haben wir manchmal. Darstellungen einer Funktion gesehen, wie f von x ist 3x minus 5, k von s ist 3s plus 1,5, v von Klammer auf r, h, kommen zu, ist mal e, P mal e, Quadrat und so weiter und so fort. Die kann man alle hier sehen. Ja? Oft haben wir erwähnt, dass wenn nichts zwischen zwei mathematischen Ausdrucken steht, eine Multiplikation gemeint ist. Also ist jetzt aber hier zwischen f und x eine Multiplikation gemeint? Nein, in diesem Fall ist das nicht so. Mit dem Symbol f-Funktion ist eine Funktion f gemeint, was Funktion ist, bitte ein entsprechendes Video anschauen, wo die abhängige Variable durch f, in diesem Fall auch y, also benutzt man anstatt f von x, kann man auch y schreiben, y ist 3x minus 5, und also die abhängige Variable durch f oder y und die unabhängige durch x symbolisiert wird. Also jetzt hier ist x die unabhängige Variable und f kann man für die abhängige schreiben oder y y kann man überall und x schreiben, aber hier werden andere Symbole benutzt. f von x bedeutet so viel wie f in Abhängigkeit von x, wie in entsprechenden Kapiteln über Funktionen die Temperatur in Abhängigkeit von der Zeit. Entsprechend könnte k von s die Kosten einer Taxifahrt in Abhängigkeit von Abstand sein. Also das hier, k könnte die Kosten sein und s der Abstand da kann man mit dieser Rechnung hier die Kosten nach einem gewissen Abstand berechnen. V von R, H, ja, das hier, das könnte das Volumen in Abhängigkeit von irgendeinem Radius und irgendeiner Höhe sein. ja und Da ist die Formel dann dafür und damit kann man, wenn die Höhe in der Radius gegeben ist, auch das Volumen berechnen. Ja? H von T könnte zum Beispiel die Höhe einer Kerze sein, ja? in Abhängigkeit von der Zeit. wie viel wie, wie hoch ist noch die Kerze, Kerze nach einer äh, gewissen Weile. Rho von ab M, V, ja, das könnte, ist allerdings auch in der Physik tatsächlich benutzt, das ist die Formel für die Dichte. M ist in diesem Fall die Masse und V das Volumen. Ja. Und man kann sein, sehen, also das gleiche Symbol und die gleiche Sache könnte sowohl die Ab hier, wie hier ist v die abhängige variable oder die unabhängige variable wie hier ist äh, v eine der beiden unabhängigen variablen ja? äh, selbstverständlich können alle diese symbole auch etwas anderes als kostenvolumen radiuszeit und so weiter bedeuten und jedes symbol kann man, die abhängige mal die unabhängige variable sein in der symbolik a und U ist das oder die Symbol in Klammer, also was hier drinnen steht, das x hier, das s hier, das r und h hier, das sind jetzt hier in diese Symbolik die unabhängigen Variablen und was davor steht, das sind immer die abhängigen Variablen. Ja? Wie wir im Kapitel über Funktionen gelernt haben, kann es für jeden Wert der unabhängigen Variable genau einen Wert der unabhängigen geben, für jeden Wert der abhängigen allerdings keine eine oder mehrere Werte der unabhängigen. Die Menge der Werte der unabhängigen Variablen wird Definitionsmenge genannt. Die Menge der Werte der Abhängigen Zielmenge. Definitionsmenge Zielmenge. Definitionsmenge X, Zielmenge Y. Ja? Hier ist die Definitionsmenge a und Zielmenge b. Für jeden Wert von a gibt es einen Wert von b. Für jeden Wert von b, das ist die abhängige Variable, kann es keine, eine oder mehrere Werte von x dastehen. Ja? Also, äh, allerdings, man muss sagen, ja, die Zielmenge ist das Ganze. In Schulmathematik äh, wird dann der, äh, die Wertemenge, die Wertemenge, wenn nur diese Teile der Zielmenge, die tatsächlich Ziel der äh, Definitionsmenge gewesen sind. Ja, also a ist in diesem Fall nicht Teil der Wertemenge, obwohl äh, die ganze Wertemenge ein Teil der Zielmenge ist. Ja, okay. Mit dem Wort äh, Stelle ist ein Wert aus der Definitionsmenge gemeint. Wenn man sagt, an der Stelle 5 hm, ist der Funktionswert so viel, ja, also da mit 5 ist die äh, Definitionsmenge gemeint, der x-Wert. Mit dem Ausdruck Wert der Funktion ein Wert aus der Zielmenge, y-Wert. Ja? Wenn der Wert einer Funktion, y-Wert, an eine gewisse stelle gefragt wird dann muss man die unabhängige variable in der funktion was war hier die unabhängige variable was hier in klammer steht und dann hier draußen ja, man muss das durch diesen wert das äh, durch das wort stelle äh, beschrieben wird ersetzen ja. wenn zum beispiel die funktion g von a ist a quadrat Plus 4a minus 11 ist, ja, dann ist der Wert der Funktion an der Stelle 2, was bedeutet Stelle x-Wert, ja, und das bedeutet hier drinnen muss ich überall wo a steht, das a durch 2 ersetzen. Und das haben wir hier auch tatsächlich gemacht, ja, und wenn man das berechnet, 2 Quadrat plus 4 mal 2 minus 11, das ist 1. Also das bedeutet, der Wert der Funktion g an der Stelle 2 ist genau 1. Okay, das sieht man auch hier, Werte schon an Stelle 2 ist 1. Mit dem Begriff Lösungen einer Funktion sind die Stellen, x-Werte der Funktion gemeint, wo die Funktion gleich 0 ist. Ja? Wo die Funktion gleich 0 ist und das bedeutet jetzt hier, was wir gerade sehen werden, hm, ähm, an diesem Diagramm hat diese Kurve hier, wo ist sie 0? Hier, da, da und da. Ja. Und wo ist jetzt die gerade 0? Die gerade ist 0, ups, hier 0. Also für diese gerade ist die Lösung dieser Wert hier, ca. 6,5. Und für diese Kurve hier, das ist eine andere Funktion. Und jetzt haben wir hier keine. Darstellung dafür, also mit Algebra und Symbolen und Zahlen, und so, aber wie auch immer, das ist auch eine Funktion und sie hat hier mehrere Lösungen, also mehrere Stellen, wo diese Funktion halt die x-Achse trifft. Da, da, da, da und da. Und an diesen allen Stellen ist der x so viel, wie man das hier ablesen kann und der y-Wert ist überall hier. Wie viel ist y hier? 0. Also, ja, die Lösung in einer Funktion kann man finden, wenn man 0 setzt. Hm? Der y-Achsenabschnitt von einer Gerade, das haben wir schon früh gesehen, ist das die Stelle, wo die Gerade die x-Y-Achse schneidet. Das kann man hier nicht mehr sehen. Das wird da irgendwie ganz oben sein, ja. Das ist ja, aber für diese Kurve hier, dann Kurve, hm, schön, ja, da ist der y-Achsenabschnitt. Da schneidet diese Kurve denn die y-Achse. Und wie viel ist y hier? 1. Hm, wie viel ist aber x dann? 0. Also den y-Achsenabschnitt einer Kurve kann man ganz leicht finden, indem man x, den x-Wert, also die unabhängige Variable, gleich 0 setzt. Wenn wir zum Beispiel jetzt hier diese Funktion haben und das ist sicherlich nicht diese hier ja, und wir hier 0 setzen, überall wo a steht 0 setzen, wie wir das hier gemacht haben, ja, da und da, ja, da und da, wie auch immer. dann ist hier das Ergebnis der y-Achsenabschnitt. Also da werden alle Dämme hier 0 und das bedeutet, das Ergebnis ist minus 11. Von der gerade hier wäre das dann so 13, aber das sieht man hier nicht. Lösung eines Gleichungssystems, das nicht unbedingt linear sein muss, sind die Punkte, wo die Funktionen einander schneiden. Also jetzt hier wo schneiden sich diese Gerade und diese Kurve? Wo schneiden sie einander? Da, da und da. An den Punkten H, I, G. Ja? Und das bedeutet, diese drei Punkte, wenn wir ein Gleichungssystem haben, wo diese Kurve die eine Funktion ist und diese gerade die andere, werden diese drei Punkte die Lösungen dieses äh, Gleichungssystem sein ja, und wie berechnet man sowas sagen wir mal dass die Kurve hier wäre ist sie nicht, aber sagen wir, dass sie durch diese Funktion hier ausgedrückt würde ja? und die Gerade das stimmt mehr oder weniger in diesem Diagramm, wäre dann minus 2x plus 13 ja? dann können wir dass die Kurve ist k von x Kurve k von x und die Gerade f von x, habe ich jetzt nicht g geschrieben macht nichts und das bedeutet, k von x ist f von x, wenn das statt passiert. Also hier ist sowohl der y-Wert von der Gerade als auch der y-Wert von der Kurve doch gleich. Ja? Und das haben wir auch hier auch so geschrieben. Und wenn man jetzt hier k von x mit diesem Ausdruck ersetzt, ja, wo die unabhängige Variable ist, und f von x auf der anderen Seite mit der tatsächlichen Funktion ersetzt, auch, ja. dann hat man eine Gleichung, hier, und wenn man diese Lösungen, äh, die Lösungen von dieser Gleichung findet, ist ein bisschen kompliziert, aber das kann man besonders mit Taschenrechner, also so geht nicht überhaupt nicht so schwer, ja. dann hat man diese Stellen gefunden, also die Lösungen des Gleichungssystems. Das funktioniert, weil die beiden Funktionen an den Schnittpunkten die gleichen Y-Werte haben, wie wir das vorher beschrieben haben. Der Punkt K gehört zur Kurve, aber nicht zur Gerade. Der Punkt J gehört weder zur Kurve noch zur Gerade. Und somit haben wir ein paar Sachen über Funktionen noch dazu erklärt. Danke sehr.